alle herzlich zu begrüßen, alle Anwesenden und insbesondere eben halt äh, Christina Höppner, die uns jetzt aus Neuseeland zugeschaltet ist. Christina leitet dort bei der Firma Catalyst IT ähm, das Projekt Mahara und ist deswegen mit den Neuerungen in, den, äh, in der jetzt gerade frisch erschienen äh, Version 2204 natürlich allerbestens vertraut und äh, sie wird uns so also jetzt gleich zeigen, was wir von der neuen Version erwarten dürfen an ähm, neuen Features. Ich freue mich, das jetzt zu hören. Ich denke mal, wir werden es so machen, dass ähm, Fragen in diesem kleinen Kreis jederzeit auch äh, per Ton gestellt werden können, oder? Christina, wie siehst ja. du das? Äh, dann äh, brauche ich den Chat. Also Ich meine, ich gucke auch in den Chat, wenn also jemand was äh, im Chat schreibt, das sehe ich auch. Aber ansonsten dürfen sich alle gerne äh, selbst auch einschalten, wenn eine Nachfrage ist. Und äh, ja, damit übergebe ich an dich, äh, Christina. Die Bühne ist frei für dich. Vielen Dank, Norman. Recht herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich hier bei euch jetzt äh, die, die Veranstaltung mitmachen können. Recht herzlichen Dank auch an Ralf, der auch mit äh, bei der Organisation beteiligt war. Und natürlich äh, danke ich euch allen, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Und wie Norman schon gesagt hat, könnt ihr gerne im Chat schreiben. Ich versuche auch ein bisschen den, das Auge mit darauf zu halten und oder eben auch das Mikrofon nehmen und ihr könnt mich gerne unterbrechen, ähm, dass das passt. Was ich auch machen werde, ist, dass ich ähm, die, die Veranstaltung aufzeichne und dann, wenn das mit allen okay ist, ähm, auch in YouTube mit hochlade, dass auch andere, die jetzt heute Abend vielleicht nicht dabei sein konnten, das auch mithören können und mitzuschauen können. Es gibt natürlich schon die, die englischen Versionen von ähm, dieser Vorstellung der neuen Features, aber auf äh, Deutsch jetzt noch nicht. Was ich aber nicht mit aufnehmen werde, ist jetzt alles, was im Chat erscheint ähm, oder eure Namen, sondern halt nur was, was ihr jetzt auch im Screenshare seht. Ähm, nur wenn jetzt jemand äh, spricht, wird ähm, der Ton mit aufgenommen. Okay. So viel jetzt erstmal zu, der, zu einer ganz kleinen Einführung, zu was, weshalb wir uns heute get getroffen haben. Ähm, Ende April hatte das Mahada-Team von Catalyst die neuen Features, äh, vor, oder Mahada 22.04, herausgebracht, unsere neueste Version. Ähm, wer jetzt vielleicht noch nicht so ganz weiß, was die Zahlen bedeuten, ähm, die 22 steht für das Jahr, in dem Mahada. Die, diese Version von Mahada herausgekommen ist also Mahada äh, 2022 und dann die 04 steht für den Monat in dem die Version rausgekommen ist für April und in Unsere Mahada Universe bringen wir jedes Jahr zwei Versionen raus. Eine im April und eine dann im Oktober. Also dieses Jahr 22.04 und dann 22.10. Und jede Version ist für insgesamt 18 Monate unterstützt. Wer jetzt länger mit auf seiner Version von Mahada bleiben möchte, kann dann auch den Extended Security Support als Premium Feature mit anfragen, sodass dann auch für nicht unterstützte Versionen bis, zurück, bis zu einer bestimmten Version zurück dann auch Sicherheitsupdates mitgemacht werden. Wenn wir eine Version von Macher herausbekommen, äh, herausbringen, ähm, ist das jetzt nicht nur Arbeit, die von uns äh, bei Catalyst geleistet wird, sondern da sind oftmals auch sehr viele andere Organisationen mit beteiligt. Und beteiligen heißt jetzt, äh, dass sie entweder selbst Code mit beitragen oder auch ähm, Übersetzungen in, insbesondere und die ganzen Übersetzer, die sind jetzt gar nicht mit auf dieses Slide benannt. Ihr könnt aber gerne in den Release Notes für 2204 nachschauen und gucken, wer da äh, sehr fleißig mitgemacht hat und auch insbesondere im in Deutschen dann versucht, die ähm, die, die, das Sprachpaket aktuell zu haben. Und da geht ein ganz, ganz großer Dank auch an Ralf, der die meiste Arbeit dazu leistet. Hier jetzt sind die Institu äh, Organisationen aufgelistet, die auch äh, eben Codebeiträge mit in Mahara 2204 haben. Und das können, kann alles sein, von kleinen Bugfixes bis hin zu größeren, neuen Funktionalitäten, bis hin zu ganz großen, neuen Funktionalitäten. Und von denen werde ich äh, heute ein paar vorstellen in äh, dieser Session, damit ihr sehen könnt, was eben möglich ist, auch über Mahada, was Neues hinzugekommen ist, weshalb ihr vielleicht auch ähm, ein Upgrade machen wollt. Und wir freuen uns ganz sehr, dass eben dieses Jahr auch wieder viele Organisationen von unterschiedlichen Kontinenten mitgemacht haben. Der Fokus für Mahada 2204 belagt darauf, dass wir ähm, die Suchfunktionalität auf den neuesten Stand von Elasticsearch gebracht haben und dann auch mehr an der Unterstützung von Le Lernenden äh, gearbeitet haben. Und das kann, ähm, das, das ist unterschiedlicher Natur, nämlich zum einen ist es, dass ähm, die Lernunterstützung von der Administrationsseite vereinfacht wird. Zum anderen aber auch, was jetzt direkt im Portfolio äh, gesehen wird. Also in jeder Version von Mahara schauen wir, dass wir Funktionalitäten anbieten, die jetzt direkt den, die Lernenden betreffen, äh, wenn sie jetzt ihr Portfolio erstellen, dass, dass sie damit besser arbeiten können. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Lehrende und Administratoren sehr wichtig, ähm, um auch da jetzt gute Tools an der Hand zu haben um die Administration auch zu vereinfachen oder das Anlegen zum Beispiel von Portfolio-Templates zu vereinfachen. Dann lasst mich jetzt gleich einsteigen in Neuerungen, die ich gern, euch gerne zeigen möchte. Und die erste dabei äh, betrifft die Volltextsuche. Und da könnt ihr sagen, ja, Elasticsearch gab es ja schon für, für eine lange Weile in Mahada. Was ist da so Neues dran? Ähm, das Neue daran ist, dass es äh, die Version 7 ist, auf die wir umgestiegen sind. Und jetzt bin ich doch in der falschen Seite drin. Da werde ich mal schnell hochsteigen. Ähm, und das heißt, ähm, dass... Normalerweise man denken könnte, dass es ja einfach nur ein Upgrade ist, was gemacht wurde, aber in dem Fall war es doch eher so, dass das ein ganz neues Umschreiben von Elastics, des Elasticsearch Codes war und deswegen doch eher als, ein, äh, als eine Neuerung mit, mit gilt. Die, die große Veränderung ist eben, dass jetzt Elasticsearch, also eine neuere Version von Elasticsearch, verwendet werden kann. Ähm, die Suche an sich funktioniert noch genauso wie vorher, denn was wir ähm, geschaut haben, ist, dass die, dass wir ähm, die Features, die wir in Elastic, von Elasticsearch 5 oder 6 kennen, äh, dass wir sie auch in Elasticsearch 7 haben und jetzt erstmal keine weiteren neuen Features hinzugefügt haben, sondern da erstmal geguckt haben, dass wir alles fertig bekommen für die momentan Features. Aber ähm, ein paar Veränderungen sind doch mit reingekommen, insbesondere auf administrativer Ebene, so dass man die die Suche, die Suchfunktionalitäten und die Konfiguration etwas komfortabler machen kann und auch sehen kann, wo jetzt ähm, vielleicht ein paar, weshalb ein paar Dinge nicht funktionieren. Und da wäre das Erste, dass man da eben den Status des Plugins besser sehen kann. Vorher war das alles in einer in einer Zeile, ähm, wie ihr das jetzt hier ähm, seht, was auch mit für Elasticsearch ähm, gehen könnte, dass man einfach nur ein bisschen weiß, was da ist. Ähm, jetzt aber mehr Informationen. Die Cluster Konfiguration, die ist auch in einem Teil mit drin. Und ähm, was wir auch mit hinzugefügt haben, ist, dass man jetzt ganz einfach auch individu individuelle Teile des Indexes Ganz einfach ähm, nochmal indexieren lassen kann. Was jetzt bei so einer kleinen Seite hier wie, wie dieser, die wir gerade neu aufgesetzt haben, kein Problem ist, wenn man da alle Indexe zurücksetzen will. Ähm, jedoch, wenn man eine ältere Seite oder eine große Seite hat, wo da Millionen von Einträgen sind, dann kann das schon mal mehrere Stunden dauern. Ähm, weshalb es dann doch einfacher ist, das per Typ zu machen, sodass man schneller dann die neuen Resultate sehen kann und auch gucken kann, ähm, ob jetzt eine Veränderung, die man vielleicht gemacht hat, mit eingetragen ist. Ein zweites, eine zweite große Änderung, die wir gemacht haben und da muss ich mich jetzt entschuldigen, denn durch den zeitigen Anfang habe ich jetzt ganz vergessen, mich in zwei, zwei Seiten einzulocken. Wir kommen da aber ganz schnell rein, ist, ähm, dass wir die, ähm, dass wir jetzt auch erlauben, das Portfolios direkt an einen, eine plagiat geschickt werden können über Moodle. Das war ein Feature, das sehr lange angefragt worden war von verschiedensten Organisationen, ähm, in, die, die mit Macher da arbeiten. Und Dublin City University hat uns ähm, da gesponsert, dass wir die Einbindung über Moodle an Our Original machen. Our Original war um, früher Urkund. Und es funktioniert so, dass man sein Portfolio über, die, über das Mahada Assignment Submission Plugin, was mit LTI und Web Services funktioniert, an Moodle schickt. Und Moodle fragt dann bei Mahada an, okay. Die Aktivität ist jetzt, ähm, oder die, in, was jetzt Studierende hochladen, in dieser Aktivität muss an Our Original gesendet werden. Also Mahara, schicke mir einen, eine Exportdatei, die jetzt nur die Dateien und Inhalte beinhaltet, die Our Original auch verarbeiten kann. Das heißt also, dass wir den sogenannten html Light Export erstellt haben, wo jetzt alles rausgenommen wird, was Original nicht braucht. Das heißt also insbesondere Bilder, Audiodateien und Videodateien. Denn damit kann die Plagiat-Software nichts ähm, anfangen, was natürlich auch dazu führt, dass der Export viel, viel kleiner wird, insbesondere wenn man sehr viele Videos drin hat, die dann nicht unnötigerweise halt äh, zwischen Mahada und Moodle hin und her geschickt werden müssen und dann an Original weiter und Original sagt, okay, ähm, nee, die werden gar nicht an Original geschickt, denn das Ur ähm, Original Plugin in Moodle würde die Sachen dann herausstrippen und dann weiterschicken. Also machen wir das gleich so, dass wir die Dinge gar nicht mitschicken. Wenn jetzt also ein, ein Lernender, eine Lernende, ihr Portfolio an Moodle geschickt hat, was hier die Paula gemacht hat, dann nach dem Cronjob wird das ähm, bei Mahada angefragt, dann der, die export Exportdatei nach Moodle geschickt und Moodle schickt es dann weiter an Our Original und dann wird das alles bei Our Original verarbeitet, sodass dann der, ähm, die der Prozentsatz für was jetzt Original denkt, ähm, ist, könnte Plagiat sein oder sehr ähnlich wie in anderen so, ähm, Ressourcen, wird dann angezeigt, sodass dann Lehrende ganz einfach die Analyse sehen können. In dem Falle hier. ist ähm, mein per Prozentsatz sehr hoch, weil ich dann doch was von der Website einfach kopiert habe. Also was dann eben auch Original macht. Highlighted dann die Dinge, die ein bisschen unterschiedlich sind. Und hier wurde eben nur gesehen, dass ähm, da auf der originalen Webseite noch ein extra Absatz ist, aber ansonsten ist alles gleich. Und das ist dann ganz normale Original-Funktionalität, ähm, die jetzt nichts wirklich mit Mahada zu tun hat, was aber halt einfach gemacht wird, alles, was jetzt visuell ist oder ähm, auch halt nicht verarbeitet werden kann, wird. Ganz einfach herausgelassen. Jetzt wieder zurück zu Mahara. Gerade wenn jetzt jemand eine größere Instanz von Mahara hat, sei das über mehrere Institutionen oder auch innerhalb einer Institution, einer großen Schule oder einer Universität, ähm, kann es durchaus sein, dass dann doch die Rollen, die ein Administrator in Mahara hat, ähm, zu groß sind für jemanden, der jetzt den ja, Helpdesk-Support, die erste An Anfragestelle von Studierenden hat. Denn wenn jetzt jemand die Institutionenadministratoren-Rechte hat, kann man ja alles, was in, der in, in dem Menü für die Administratoren angegeben ist, ändern. Daher eben auch ähm, Institutionsportfolios erstellen, Einstellungen in der Institution ändern und dergleichen. Und das ist manchmal vielleicht nicht wirklich so gewünscht, einfach um auch einen besseren Überblick zu haben, wer, ähm, wer das jetzt machen kann. Weshalb wir jetzt ähm, eine neue Rolle eingeführt haben, die es uns ermöglicht da die institutions support -Rolle zu vergeben. Wenn ich mich jetzt also als Percy anmelde, dann komme ich, dann sehe ich nur die Personensuche und auch Berichte, wenn das erlaubt ist. Und habe jetzt alle Mitglieder in meiner Institution, die ich verwalten darf, mit einem Link versehen. Das sind jetzt also alle normalen Institutionsmitglieder und auch ähm, Staff. Aber James hier ist nicht, hat keine hat keinen Link, weil er ein Administ ähm, normaler Institutionsadministrator ist ähm, und da das eine Stufe höher ist von meinen Berechtigungen, kann ich mich nicht als ihn einloggen. Jedoch kann ich ähm, mich bei Paula anmelden, ich kann auch ähm, bestimmte accounts einstellungen für Sie verändern, sowohl die allgemeinen, auch jetzt welche für die Schule, kann aber halt keine Administratorenrechte oder Institutions-Support-Administratorenrechte geben. Und ich kann auch Paula nicht suspendieren oder den Account löschen. Also sehr eingeschränkt. Ähm, Im Prinzip hat ein Institutions-Support-Administrator die Berechtigungen von eine, von einem Mitarbeiter plus das Maskerieren, das ähm, Einloggen als diese Person unterhalb der eigenen Berechtigungen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jederzeit stellen. Jetzt kommen wir zu ein paar Features, die sich mit Verbesserungen im Portfoliobereich selber ähm, befassen, denn bisher hatten, war ja alles eher, eher administrativ oder halt für eine größere Organisation. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe und da eine Sammlung drin ist, kann ich in dieser Sammlung jetzt auch die Portfolio, den Portfolioabschluss mit anfügen. Das ist also diese Ansicht, die mir erlaubt, zu sehen, wenn jetzt eine ähm, Abnahme gemacht wurde von dem äh, Portfolio autorin und auch eine Verifizierung gemacht wurde. Vorher war es notwendig, dass das Portfolio von der Gruppe in den eigenen Account kopiert wurde und diese Seite musste dann eben in den ähm, Sammlungseinstellungen mit eingerichtet werden. Mit in 2204 ist es aber so, dass das alles direkt von der Gruppe ausgemacht werden kann. Des Weiteren kann ich jetzt, wenn ich eine Ansicht habe und eben mit der Abnahme- und Verifizierungsfunktionalität arbeite, kann ich die, die Einstellungen ändern und auch in den erweiterten Seitenansichten zum Beispiel sagen, dass es ein Template ist, also eine Vorlage, was es dann ermöglicht, dass die Leute, die eine Kopie von dieser Ansicht bekommen, diese zwei Knöpfe, also das, die, das Editieren und das Löschen von dem Blog, nicht machen können. Denn gewöhnlich ist der Blog Aha. hier da für ähm, Evaluationsgründe und da, deswegen haben wir gesagt, um jetzt ähm, Supportanfragen zu, zu erniedrigen dass dieser Block nicht gelöscht werden und nicht verändert werden kann. Denn was wir bei einer Organisation sehr deutlich gesehen haben, war, dass dann manchmal doch Leute auf alle Knöpfe drücken, die da sind, dann Veränderungen machen und sich fragen, weshalb sie nicht auf 100 kommen, wenn sie doch ihr Portfolio komplettiert haben und dann einfach nicht sehen, dass es halt auch noch verifiziert werden muss, wenn das eigentlich nicht notwendig ist. Und deswegen, ähm, um diese ganzen Supportanfragen nicht zu haben, haben wir diese Änderungen gemacht für ein Portfolio, was jetzt eher zur Evaluation kommt. Eine ganz unabhängige Veränderung, die aber wahrscheinlich auch ganz ähm, gut ist für viele, ist, wenn ihr jetzt einen Block auf eine Ansicht zieht, ist es deutlicher zu sehen, wo dieser Block hingesetzt werden kann, weil jetzt der Hintergrund auch mehr hervorgehoben ist, nicht mehr weiß, sondern halt grau, damit das visuell auch ähm, einfacher ist. So, was ich dann gemacht hatte, ähm, in der Gruppe ist es ja möglich, dass halt das Portfolio mit der Gruppe geteilt wird, des Weiteren kann das Kopieren erlaubt werden und dann kann auch eine Kopie für bestehende Gruppenmitglieder gemacht werden. Das ist jetzt Funktionalität, die es schon seit ähm, ein paar Jahren gibt. Und was da passiert ist, ähm, ist, dass alle Mitglieder in der Gruppe, die normale Mitglieder sind, also in dem Fall Teilnehmerinnen, dass diese das Portfolio sofort in ihren Account reinkopiert bekommen und das nicht selber kopieren müssen. Ihr könnt die Funktionalität auch, wenn jetzt ein neues Gruppenmitglied kommt, könnt ihr die wieder drüber laufen lassen, weil Mahada erkennt, wenn jetzt die, das Portfolio schon in einen Account kopiert worden war, sodass es dann halt nicht ständig kopiert wird. Wenn ich mich jetzt als ähm, eine Teilnehmerin anmelde, sehe ich, dass das Portfolio sofort unter meinen Portfolios ist. muss dann nur noch ihre Sprache auch auf Deutsch einstellen. sehe dann den Portfolioabschluss und meine drei, Seite, drei äh, An Seiten hier. Ralf hat ähm, das Wort von Ansicht auf Seite geändert, sodass äh, das auch einfacher ist mittlerweile. Dann komme ich halt auf die normale Seite, kann sie jetzt editieren, sehe aber nicht das Editier-Symbol und auch nicht den ähm, Löschenknopf von dem Blog. Das passiert allerdings nur, wenn diese Ansicht auch eine Vorla von einer Vorlage kopiert worden war. Wenn ihr jetzt eben nicht den Vorlagenknopf auf Ja stellt, dann ähm, kann der Block weiter bearbeitet werden. Jedoch, wenn das eben auf einer Vorlage basiert, steht dann hier auch, was die Vorlage war. Und ähm, dann ist das direkt eine ähm, Kopie von der Vorlage. Nun, wenn ihr sagt, okay, das ist ganz gut. Ähm, wenn jetzt aber die Evaluation vorbei ist und die Studierenden dann dies, diese Ansicht weiter bearbeiten wollen oder verändern wollen, für was anderes übernehmen wollen, dann steht ja immer die Abnahme da. Das ist nicht unbedingt der Fall, denn wenn ihr eine Kopie von der Kopie macht, dann kann wieder alles bearbeitet werden, weil eine Kopie von einer Kopie dann nicht mehr auf, die auf das Originalportfolio zugreift und dann wieder alles ähm, ganz frei ist zur Bearbeitung. Okay, jetzt kommen wir noch mal zu ein paar ähm, neuen Features, die jetzt in der Administration zu finden sind. Nämlich zum einen das Sprachpaket. Ich gehe dann doch mal lieber auf meine Instanz. Bisher war es notwendig, dass ihr Sprachpakete direkt von ähm, unserer Seite langpacks.mahada.org herunterladet und dann auf den Server hochladet. Ähm, Alternativ, viel komfortabler kann das auch über ein clease script gemacht werden, was dann direkt auf dem Server läuft und dann das Sprachpaket herunterlädt, unter Umständen auch ein Backup macht und das alles neu zur Verfügung stellt. Natürlich ähm, ist das ein ganz kann das ein ganz großer Aufwand werden, denn wenn jemand wie, wie Ralf, der aktiv die Übersetzung für die momentane Version macht oder ähm, auch Veränderungen macht, nachdem die Version, die er gerade benutzt, äh, herausbringt, dann ähm, kommt ja meistens spätestens ein Tag, nachdem er die Veränderungen gemacht hat, äh, das bei uns im Sprachpaket an und es müsste dann wieder runtergeladen werden, auf den Server hochgeladen werden. Und da ist dann immer so ein Server Administrator mit ähm, im, im Mix. Was es jetzt in 2204 gibt, ist, dass man Sprachpakete selbst hochladen kann auf Mahada und sie dann installieren lassen kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel Italienisch mit auf meiner Seite zur Verfügung stellen will, wähle ich das einfach von meiner Sprachliste aus und alle Sprachen, die in Mahada unterstützt werden, wo es eben Sprachpakete gibt, die sind mit aufgeführt. Und dann dauert es nur ein bisschen, bis das, bis das Sprachpaket heruntergeladen ist und installiert wurde. Des Weiteren kann ich auch Sprachpakete hier di direkt updaten, also ähm, Änderungen sofort herunterladen. Das kann ich für einzelne Sprachen machen oder für mehrere. Im Moment wurde bei mir noch erkannt, dass ich erst vor kurzem das Sprachpaket heruntergeladen habe, weshalb das jetzt noch den Tick hat. Aber normalerweise kann, können dann eben alle angeführt werden, Update gedrückt und dann alle Sprachpakete können wieder frisch vom Server heruntergezogen werden, was jetzt aber eben nicht ging, weil ich ja keine Sprache ausgewählt hatte. Guck mal dann doch mal auf einem anderen Server. Hier ist jetzt war es schon etwas länger her, dass ich da das äh, äh, Tireo abgedatet hatte, kann es also auswählen, Update klicken. Und dann dauert es nur ein bisschen bis die Veränderungen auch runtergeladen werden und ich dann das neue Sprachpaket zur Verfügung habe. Es wird immer noch ein Link äh, zu der Originaldatei gegeben, im Falle, dass es doch mit nachgeguckt werden muss, aber ansonsten ist das hier ganz komfortabel, selber vom Site-Administrator zu regeln. Des Kurze Frage? Ja? Äh, kannst du es vielleicht gerade sagen? Ich habe nicht nachgeguckt, aber gibt es auch Ukrainisch? Das ist ja im Moment gerade in Deutschland ähm, ein Sprachpaket, das vielleicht häufiger gebraucht wird. Ähm, ähm, die... gibt, gibt es? Ukrainisch ist jetzt zu. Ist allerdings zu 99.95 Prozent noch nicht übersetzt. Da waren ah, jetzt okay. die, die letzten Änderungen sind ähm, vor sieben Jahren gemacht worden. Okay. Also da, da gibt es jetzt leider noch, noch keine, ähm, keine Neuerungen drin. Okay. okay. Ein Weit, ähm, manche Organisationen verwenden Smart Evidence, was eine Möglichkeit ist, in Mahara mit äh, Kompeten äh, Kompetenzrastern zu arbeiten. Und dabei ist zu Beginn möglich, eine JSON-Datei hochzuladen, also eine Datei, die einer bestimmten Struktur folgt die eingehalten werden muss, damit dann bei uns alles in die richtigen Plätze in der Datenbank gesetzt werden kann. Dann der zweite Schritt war, einen Editor einzuführen, wo dann existierende Kompetenzrahmen bearbeitet werden können oder kopiert werden können und dann ganz einfach ähm, weiter bearbeitet werden können, damit man nicht immer von null anfangen muss und dann eben seine Standards einsetzen, seine Standardelemente und dergleichen. Was jetzt allerdings nicht möglich war, ist es, wenn man einen solchen Frame, ähm, einen solches, solchen Kompetenzrahmen in Mahada angelegt hat, dass man den auch rausbekommen hat, um den dann jemand anderen zu schicken. Oder vielleicht auch ganz schnell eine andere Kopie mitzumachen, was jetzt ähm, auch dann weitergegeben werden kann, so dass eben bestimmte organisationstechnische ähm, Veränderungen nicht mitgegeben werden, aber ansonsten alles schon mit weitergereicht werden kann. Jetzt ist es möglich, jeden Framework, der auf einer äh, Macher der Seite drauf ist, herunterzuladen zu speichern, dann kann der eben weitergegeben werden, hochgegeben ähm, ähm, und auch wieder hochgeladen werden. Etwas komfortabler für die Administratoren, um auch solche Kompetenzrahmen, die ja manchmal doch sehr komplex sein können, mit anderen zu teilen. Jetzt kommen wir noch zu zwei Uh, Features, die nicht so einfach sind zu zeigen, uh, weshalb ich sie erklären werde. Und uh, das erste ist, ist eine ganz, ganz große Veränderung, uh, die insbesondere uh, Institutionen zugutekommt, die, die jetzt oder Installationen von Mahada zugutekommt, die jetzt sehr viele Institutionen haben aber alle auf eine IDP zugreifen, also alle ähm, über ein Authentifizierungsportal gehen und dann eben in ihre unterschiedlichen Institutionen reingelegt werden. Was jetzt möglich ist, ist, dass, äh, solche, dass die Leute, die jetzt, sagen wir mal, in, dass jetzt äh, jemand, die in, in der Schule ist, und dann aber den Job wechselt an eine andere Schule, sich weiterhin mit ihren normalen ähm, Authentifizierungsdaten einloggen kann. Mahada aber erkennt, dass die Affiliation mit einer anderen Schule ist, nicht mehr mit der vorherigen und dann automatisch das Konto umändert. Was auch passieren kann, je nach äh, Konfiguration von der Mahada Seite ist eben, dass wenn äh, oder überhaupt Konfiguration von der IDP eher, dass jetzt, wenn jemand in zwei oder drei Institutionen ist, können die auch in diesen Institutionen bleiben und werden halt zu einer anderen hinzugefügt, wenn da weiterhin eine neue Affiliation ähm, dazugekommen ist. Wenn jetzt die E-Mail-Adressen da geändert werden, kommt das auch mit durch, wenn die Person sich das nächste Mal einloggt. Oder man wird aus einer Institution herausgenommen, wenn die Affiliation weggenommen wurde. Und das Letzte, was noch dazu kommt, ist, wenn jetzt Rollen auch in, in der IDP drin sind, die zu Macher der Rollen gemappt werden können, also dass man sagt, wenn jetzt jemand halt die, äh, die Rolle Lehrende hat, dass diese Rolle dann halt in Mahada Mitarbeiter ist, dann können diese Rollen mitkommen und dann hat diese Person in der jeweiligen Institution, wo diese Rolle ist, auch die, die richtigen Berechtigungen, ohne dass jetzt eine, Admi eine Administratorin ähm, selbst die Leute oder die Berechtigungen den Leuten geben muss. Wer an dieser ja, Funktion, ja? Da habe ich wieder eine Frage dazu. Mhm. Du hast das vorhin ja auch extra betont. Das geht nur, wenn man das von einer zentralen Instanz aus ne? also, so macht. ausmacht. Da macht auch das eigentlich Sinn. Mhm. Das heißt, das würde so, also bei uns zum Beispiel ist es so, dass an den Schulen selbst die, die mhm. Teilnehmer aufgenommen werden. Das heißt, die Institutionsadministratoren haben das Recht, die Teilnehmer in das Mahara reinzuholen und aufzunehmen. Und in dem Fall würde das ja wahrscheinlich nicht gehen. Da müsste man ja dann schon irgendwo eine zentrale Aufnahmestelle haben, damit sowas funktioniert, oder? Nee, das, das geht, ähm, das, das ging schon vorher, dass wenn, wenn jetzt jemand eine, eine eigene IDP pro ähm, pro Institution hat, dann kannst du ja auch mhm. sagen, welche Rolle jetzt jemand bekommen soll. Und wenn da eine E-Mail-Adresse drinsteht und die geupdatet wird, dann wird die auch schon in Mahada geupdatet. Also das, das war schon bestehende Funktionalität. In dem Falle halt ist es nur so, wenn, wenn man wirklich diese große IDP hat, dass es vorher nicht möglich war, alle gesammelt zu haben, dass sich die Studierenden und Lehrenden immer mit, der, mit dem gleichen Login anmelden, egal an welcher Institution sie sind, sie aber trotzdem in die richtige Institution mit reingenommen werden. Okay. Das, also das ist, so das, ist Art, das Neue. So es so geht darum, dass man so ein lebenslanges Login hat und sozusagen genau. über seine beruflichen Wechsel hinweg immer mit der gleichen Adresse reinkommt. Aha, okay. Und genau, das, ja. Die, Denn das andere, die, die Rollenzuteilung, die, die hatten wir schon vorher. Also, das, das kannst du nachgucken. Da brauchst du jetzt nicht so eine all, allumfassende IDP dafür. Jetzt kommen wir auch gleich zum, zum letzten Feature, damit wir noch ein paar Minuten Zeit haben für, für andere Fragen oder Kommentare. Also, ähm, Überlegt, ihr, könnt ihr euch schon mal überlegen und das können Fragen sein, sowohl zu Machada 2204 oder allgemeine Machada-Fragen. Da machen wir jetzt keine Unterscheidung. Das letzte Feature ist ähm, auch wieder in Hinblick auf die Automatisierung, insbesondere eben an Institutionen, die ansonsten sehr viel Unterstützung äh, zur Verfügung stellen müssten, dass jetzt Dateien mit Web Services hochgeladen werden können. Okay, wieder etwas technisch, lasst mich das erklären. Ähm, normalerweise, wenn jetzt ähm, eine Studierende eine Datei in ihrem Account haben möchte, dann muss, muss sie diese Datei vom Telefon, vom Computer hochladen damit die im Portfolio erscheint. Das ist der normale Prozess, wohingegen jetzt, wenn eine Universität sagt zum Beispiel, wir erstellen digitale Zertifikate, Diploma, MA-Abschlüsse, Doktorabschlusszertifikate und möchten diese direkt an das Portfolio schicken, damit die Studierenden das also nicht bei uns erst herunterladen müssen, dann auf ihren Computer wieder nach Machada hochladen müssen und vielleicht das irgendwann zwischendrin ähm, verloren geht. Denn wenn man jetzt genau auf das lebenslange Portfolio, was ähm, Norman gerade angesprochen hatte, zurückgeht, wäre es schon ganz gut, dann auch da alle notwendigen Dateien zu haben. Natürlich kann die Institution ja normalerweise aber nicht auf jeden Account der Lernenden zugreifen, insbesondere wenn jetzt die Institution nicht unbedingt sogar die Hand über das Mahada hat, also es eine multi-tenanted Mahada-Instanz ist, wo es wie viele Institutionen geben kann. Deswegen verwenden wir Web-Services, also wir bauen dann so einen Tunnel zwischen dem Institutionswerkzeug und Mahada und erlauben der Institution, darüber oder da drin, dann ähm, Dateien zu verschieben in die Accounts von den Studierenden. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass jetzt auf der, in, ähm, auf der Universitätsplattform gibt es einen Button, da steht drauf aufs Portfolio hochladen. Und die Datei muss noch nicht mal vorlegen. Also die, die kann dann erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Im Moment wollen wir das Einverständnis äh, der Studierenden, dass Dateien von der Universität an ihren eigenen Account geschickt werden. Also wenn die Studierende dann den Knopf drückt, wird sie an das Portfolio weitergeleitet, wo sie sich einloggen muss, damit verifiziert werden kann, ja, genau dahin soll das Portfolio kommen und somit auch die Berechtigungen gegeben wird, dass die Datei oder mehrere Dateien irgendwann mal hochgeladen werden können. Die Authentifizierung stellt außerdem ähm, sicher, dass die Studierende auch einen Account auf Mahada hat, dass jetzt nicht die Dateien halt in den Ether geschickt werden. Wenn sie das gemacht hat, ähm, passiert erstmal gar nichts, denn die Datei wird wahrscheinlich noch nicht mal vorliegen. Was wir in Mahada aber speichern, ist dann eben eine neue Information, dass diese Studierende dann Dateien erhalten kann von dieser bestimmten Organisation. Also jetzt auch nicht von irgendjemandem. Wenn dann das Zertifikat vorliegt, wird das automatisch von der Universität in den Account von der Studierenden geschickt in die Dateien hochgeladen und eine Benachrichtigung wird herausgeschickt. Und so kann das ganz einfach ähm, streamlined ähm, geschehen, ohne dass jetzt die Studierende selber mit darauf achten muss, dass ihr Zertifikat dann im Account landet. Das waren jetzt so die Neuerungen, die größeren Neuerungen, die ich euch vorstellen wollte. Ähm, wie gehabt haben wir auch noch andere Dinge geändert, entweder Bugs gefixt oder noch weitere kleinere, neue Features mit hinzugefügt, die könnt ihr euch ähm, alle gerne angucken. Das Mahada Manual, also das Handbuch, ähm, ist auch ähm, da, da gibt es auch ein Update, leider jetzt erstmal nur auf ähm, Englisch, Ralf hat definitiv schon am Deutschen gearbeitet, allerdings Gibt es einen Fehler beim Exportieren von den Sprachdateien? Ähm, oder erstmal, die, die, Sprach, die Sprachdateien werden gar nicht erstellt auf Launchpad. Und unglücklicherweise ähm, hat bisher noch keiner bei Launchpad herausfinden können, woran das liegt. Ähm, sodass wir da immer noch dabei sind, ähm, zu sehen, was gemacht werden kann, damit dann auch wieder die, äh, das Handbuch in Deutsch mit geupdated werden kann. Wenn ihr jetzt äh, selber eure Mahada Instanz pflegt, könnt ihr den, den neuesten Code gern herunterladen und installieren oder wenn ihr das nicht selber macht, euren Betreiber fragen, ähm, dass sie euch auf Mahada 2204 upgraden, damit ihr die neuesten Funktionalitäten auch zur Verfügung habt. Nun bisher haben wir davon gesprochen, wie, wie ihr Mahada konsumieren könnt. Aber natürlich gibt es auch die andere Richtung, dass ihr auch selber mitmachen könnt. Und mitmachen kann ganz, ganz verschieden aussehen. Zum einen halt in den Foren eure Fragen stellen. Ähm, vielleicht kann Ralf oder Norman auch den Link zur deutschen Community auf mahada.org mit posten. Da könnt ihr dann auch gerne auf Deutsch reden. Gewöhnlich werden Entwickler beantwortet. Be ähm, be Anfragen, die technischer Natur sind, eher in den Mahara-Foren der englischen Community bearbeitet, weil unsere Entwickler jetzt nicht so gut Deutsch können. Ähm, jedoch, wenn ihr das im deutschen Forum stellt, kann ich das dann auch gern mit ins Englische übernehmen und dann eine kurze englische äh, Zusammenfassung machen. Des Weiteren könnt ihr auch gerne zum Beispiel an der Übersetzung von Mahada mitmachen. Da würde sich, denke ich, Ralf sehr darüber freuen, wenn da noch andere mitgucken, ähm, das Sprachpaket auf, ähm, auf aktuellem Stand halten, da äh, gerne mitmachen oder auch wenn ihr jetzt schon Bugs mit mitkommt ähm, oder auch euch neue Features überlegt die ihr vielleicht dann auch entweder selber entwickelt oder mitsponsert, Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, an der Community mit teilzunehmen. Wenn ihr Fragen habt, die jetzt nicht öffentlich in den Foren, sei es in der deutschen Community oder in der englischen Community, wo wir kostenlosen Support geben, gehandhabt werden können, könnt ihr mich auch gerne über E-Mail erreichen. Und jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten Zeit für Fragen ähm, oder Kommentare, die ihr haben könnt.